Heute trinke ich das feinste Baltic Stout von der Inselbrauerei Rügen und Rico schreibt dazu, weil er auf hier, hat Lusche. Also, so. was haben wir denn hier? Das Testbier ist das Baltic Stout. Genau. Prognose, sei jetzt Bronze. <lacht> Zutaten, Brauwasser, Gästenmalz, okay. Weizenmalz, Hafermalz, Traubenzucker, Naturhopfen, Hefe. Das sieht, das sieht wie alle Biere von der Inselbrauerei, die wir zumindest jetzt hier haben, hervorragend aus. Von der Optik her, von außen so. Also vier Punkte bei Augensucht oder Augenflucht. Auspacken oder wegpacken. Was? Wie machst viel? Vier Punkte? Genau, vier Punkte. Volle Punktzahl. Weil sieht halt einfach geil aus, muss man sagen. Die Eule guckt zwar ein bisschen zornig, muss ich sagen, ja. Ah, gut. Ach, das machst du, na ja, Aufmachen, mal ja, eingießen ja. und so. Ah, ja. Okay. Ich sag mal, du kannst hier ständig rumschießen und ich darf zupacken, wa? Ja. Ich gieße sogar Ei. Ach ja. ja, du trinkst du beides, ja beides, ne? Oder halt? Du bist ja ausgebildeter Engießer. Ich probiere von beiden, ja. Du hast das noch nicht mal vernünftig so <lacht> trocken gemacht. Ja, ist gut. Ich meine, das Aussehen kannst du ja auch. Weiter, äh... das ist schwarz wie die Nacht. Das ist ja ein schön dolle Schwarz, <lacht> ja. Also, wenn das mal nicht schokoladig ist, dann wir sie gar nicht weiter. <lacht> ich trinke einen Schluck. Einen Schluck. Genau. Sind oh. das? Ist denn das nee. Mm -mm. Da schmeckt ich die volle Schokolade auf jeden Fall. Das schmeckt für mich trotzdem noch verbrannt, aber <lacht> holzig auf jeden Fall. Boah. Ey. Also das soll wohl ein Schwarzbier sein. Aber das ist null holzig, steht hier. Naja. Ich muss sagen, es gibt Schwarzbier, was mir wirklich schmeckt, zum Beispiel Neuzeller oder der Puppenschulze. ja, aber das ist also wirklich, also beim besten Willen, also ihr kriegt das nicht hin. Also tut mir leid, das ist halt die Schmackssache auch. Ich würde ja nicht sagen, dass mir das gut schmeckt, aber dem ist leider nicht so. Aber Optik ist richtig gut. So, hier die Bierpulle, sieht echt geil aus. Die Kiste sieht auch geil aus. Das Glas Glas ist geil, aber Blech. Solch ranziges Zeug darf den Edelnamen Bier nicht tragen. Ist ja auch kein Bier. Ist ja hier komische El. englische, weiß ich nicht. Gebe dein Bedauern und laut Kund und trinke ein Gebräu edlerer Klasse. Und besser ist es, doch. Und im nächsten Video. Das letzte Bier aus dieser Kiste und auch für, dieser, äh, für diese Serie. Das letzte. Gut. Gut, gut. Zeig mal. Was gibt denn? Das mit dem Wahl drauf. Ich habe schon gekickt. Ich habe schon mal geschmult. <lacht> habe ich die Wahl? Bald die Ghost. Gesundheit. Das, das gibt es ja. denn demnächst. Also unbedingt den Kanal abonnieren und dann ähm, verpasst auch das nächste Video nicht. Das ist unsere Hoffnung. Das ist vielleicht ein Goldbier. Wir werden sehen. Also unbedingt wieder einschalten.